Ich rufe auf, Tagesordnungspunkt 47 Antrag der Fraktionen, der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE und der FDP betreffend Behandlung von Petitionen bis zum Ende der Wahlperiode, Drucksache 19 68 Hier wurde vereinbart, dass keine Aussprache stattfindet. Deshalb lasse ich jetzt über diesen Antrag abstimmen, wer seine Zustimmung geben möchte. Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk, somit einstimmig angenommen.